Willkommen zurück Reisende. Heute das Special zum ersten Frachterkampf und unserem hoffentlich dann auch ersten Frachter. Wir müssen mal gucken, in welches System wir jetzt fliegen. Wenn wir Pech haben, dauert das sehr, sehr lange. Aber wir haben ja schon festgestellt. Ah, reicht uns es muss nicht unbedingt sein hier haben wir ein dreier vikin system wenn wir da mal gucken was hier für ein Frachter ist als erstes dann Tab drücken Waffe ändern und die zwei Piraten die hinter uns auftauchen angreifen und dann können wir zum Frachter uns begeben und den mal Gutachten und wenn dann nötig die anderen Piraten noch angreifen was sind sie denn so müssen dann unbedingt unsere schiffswaffen updaten Die sind ja noch also geht ja mal gar nicht aber bitte lass es den vorderen frachter wenigstens sein. ja es ist der vordere frachter ist ja schon mal gar nicht so hässlich Das mit den Waffen ist natürlich ärgerlich. So, hoffentlich haben wir jetzt nicht auf den Frachter geschossen. So. Aber wir sind natürlich unten. landen und uns den Frachter erst mal angucken. Oh, ein a -Frachter. Direkt. Wo ist jetzt Ja, ist jetzt die Frage... Ja, wir können uns ihn hier mal angucken. kein dämlicher Geckfracht. Echten Auffrachter. 11, 18 Technologie. Ja, andersrum. Das müsste man natürlich noch upgraden, bis zum Geht nicht mehr. Da kann man am Computer den Achter nicht drehen. Oh, doch. Ein bisschen. Ich weiß nicht. Zwar aber. Das Vorteil sieht er da dann auch nicht aus. Das mit der Bezahlung ist jetzt natürlich überflüssig. Aber. Neu starten. Mal gucken. Also, die Farbe wäre egal. Die können wir hinterher ändern. Genug Naniten haben wir. Eine Farbe kostet 5000 oder 50.000 Naniten. Also, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ja, vorne dieser Buckel und hinten unten. Also, sonderlich hübsch war er nicht. Auf jeden Fall. Ne Holen wir uns nicht diesen Sentinel-Frachter zurückgesetzt und trotzdem eine Belohnung bekommen? Soll eigentlich nicht sein. Ne, haben wir nicht. Gut. Ähm, weil beim Sentinel-Frachter, der Antinnen direkt nach dem Rausfliegen, andauernd kriegt man dagegen beim Landen oder beim. Einfliegen, rausfliegen. Gut. Also hier hätten wir natürlich bei einem Dreistern stern höhere Chance auch immer einen guten A oder ein S irgendwann zu bekommen. Das ist die Wahrscheinlichkeit einfach nur höher. Auch ein gelbes. System. Hier haben wir noch einen Viking mit drei stern Aber ja. uns geht es ja erstmal darum einen hübschen Frachter zu finden. Und uns dann ja, das System merken und da immer wieder hinspringen. Zum Glück geht das trotz des Updates immer noch. So, mal gucken. Ja, Notfallkommunikation. Echt jetzt? Nee, Hä? Mhm. doch. Inches, oh, nee, was? Das sind doch nur alles Systemfrachter bis jetzt. Deswegen ist der in der Mitte. Weil Das ist ein ganz normaler, einfacher Frachter. Ja, nee, der den muss ja mal gar nicht sein. Da können wir uns das nämlich mit dem Kampf dann auch sparen. Gucken wir jetzt einfach mal in ein zwei Sterne-System. Hey, also ich wüsste jetzt nicht, dass sie das geändert haben. Dass man nur noch die Systemfrachter bekommen kann. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Und selbst wenn, dann nehmen wir trotzdem nicht so einen westlichen. Dann gucken wir jetzt einfach mal in das zwei Sterne-System. Haben wir hier irgendwo eins? Oh, Vorwachs, zwei Sterne. Ich sollte mir vielleicht die Namen merken. die ersten beiden immer vernichten, mit wir wenigstens dann zum Frachter hingelangen und sind den vorher einmal angucken können. ist aber nicht wirklich sehr ärgerlich oh, jetzt mit kotzen Ach, hä, wo sind die anderen oh, wie, es ist schon wieder der vordere frachter ist nicht deren ernst Wieso kann es nicht der hier sein Wieder nur ein Systemprachter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das muss jetzt aber echt nicht sein. Also sollten das jetzt überall Systemprachter sein, dann holen wir uns wenigstens diesen freundlichen dann da. Die wir als erstes hier eben hatten Wenn ja vorher mal gucken, vielleicht ist unsere andere Waffe besser. Ja, gut, wir nehmen einfach das Inframesser. Hoffentlich überhitzt das nicht. Nö. Ich will das ganz... da. Und Gag. Hm. Ich hasse Gag-Frachter. Die sind so laut, wenn man auf der Brücke steht. Hm. Hoffentlich ist das nicht wieder ein System-Frachter jetzt. dem Inframesser treffen ist aber auch eine Kunst. So, wo ist jetzt... Ah, super, wo ist denn der Frachter? Ach nee. Nee, wo ist er denn? Wo nee. zum Ah, da. Das ist auch ein Systemfrachter. Alles kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Die, die haben es aus dem Spiel genommen. Ey. Also in meinem Hauptspielstand den Frachter habe ich behalten. dass man als erstes nur ein Systemfrachter sich holen kann, kann, auch nicht sein. Dann müsste man die ganze Sache ja mindestens zweimal machen. In. In. Oh, war sehr schön. In. Also hier nur Valkinen, oder was? Wer da? Heck. Kien. Kien. Ah, zeig mir den da an. Oh, Valkinen. Vorwachs. Zwei Sterne. Gucken wir mal. Sah so, auch schon wieder nach Systempracht aus. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wer hat sich den Scheiß denn ausgedacht? So einen hässlichen Systemfrachter nehmen oder was? Ist nicht so, dass man jemals den Frachter benutzen würde. In die Richtung. In Korvax, was ist da? 2, 1, Eck. Dann nehmen wir jetzt mal Korvax 2. Bei der Atlasstation können wir uns, wenn gut, merken. muss man wahrscheinlich jetzt den ersten so ein scheiß Systemfrachter nehmen und dann später, wenn man nochmal fünfmal oder achtmal gesprungen ist und okay. hier gibt es jetzt keine Piraten was zum Enker cool, in Adlers Schnittstelle Adlerschnittstelle funktioniert das nicht so, wenn wir jetzt so einen Systemprachter nehmen müssen, müssen wir dann ein anderes Mal, wenn wieder ein Piratenkampf kommt gucken, ob man dann nicht einen anderen aussuchen kann weil sonst wäre das ja richtig assi Hatte am Anfang einen B-Klasse Frachter genommen, als ich noch nicht so viel Ahnung hatte. Und mir dann später im Spiel verlaufen S-Frachter gesucht. Hm. Und ich habe kein System Frachter gehabt. Also zumindest meinen jetziger. Den ersten weiß ich nicht mehr, ist ewig her. Ey, wenn man nur Systemfrachter kriegt, brauchen wir auch nicht nach S suchen. Super, Meteoriten. System aber der sieht besser aus. Bitte schießt auf den hier. Ja, sie schießen auf den hier. So, also obwohl die Waffe schlechter ist, irgendwann die damit schneller runtergeschossen. bloß nicht auf den Frachter schießen. So. es müssten alle gewesen sein. Die meine Nachricht. So. Ja. Für welchen jetzt? Für den hier. Wie sieht denn der so aus? Werden wir mal schauen. Also es sind scheinbar nur Systemfrachter. Und wieder A1912. Okay. gucken wir uns den jetzt mal an sowieso vergessen in welchem System wir sind davon mal also wir töten sechs oder 8 Piraten und die wollen uns ihr Schiff schenken 12 19 hat der ja. ja dann weiß nicht, guck mal jetzt weiter. Ich sag mal so 18 Millionen, den könnte man sich aber verkaufen. Ja dann warum ist der direkt jedes Mal ah, mit so Irelays ja, kein Mensch merken. Ja, wir gucken noch ein klein bisschen weiter. Doch, hat das ja keine Zeit in Anspruch genommen. ich nehme jetzt wahllos irgendein System. Wenn das immer ein Systemfrachter ist, holen wir uns bei Mezzo Merla und ich mal aufschreiben Oder merken. Oh, Habt mir das kurz aufgeschrieben. Weil hey, der ist wenigstens unter den Hässlichen, der am wenigsten schlimmer. Weiß auch nicht. Im roten System ja mal gucken. Gibt es zwar meist keine Raumstationen, aber gibt es auch den Frachterkampf? Seid nicht so. Nee, gut. Also keine Raumstationen. Ein Frachter kommt. Dann müssen wir weiter mit gelben Systemen vorlieb nehmen. Glück haben wir vorher auch nicht viel gemacht, so dass wir direkt vom Aussteigen mal neu laden können. Ja. Obox zwei Stern. Mal gucken. Weil jetzt? sehr viel erspielt vorher und müssten davor immer neu laden das wäre dann ärgerlich gewesen aber so mhm. geht ja ja daneben geschossen Diese Frachter wieder zu finden, ist so eine Kunst für sich. So. Der ist ja noch schlimmer. Das ist jetzt echt einfach nur ein paar Frachtwälder. Das ist ja wohl nicht wahr. Eigentlich ist die Ecke vom System hier einfach scheiße. Also vom, von der Galaxie, meine ich. Oder wir bekommen ernsthaft wirklich nur ein Systemfrachter. Weil er gratis ist. Dabei ist der Nächste. Dann, bei den Piratenkampf sind die immer gratis. Kann ihn dann tauschen. Also... Wenn man schön findet, kauft man sich den dann halt einfach. Was ist das eigentlich mit dem Piratensystem? Immerhin gibt es da ja eine Raumstation. Auch wunderlich, dass ein klasse frachter jetzt so billig ist. Ja, wir kriegen Punk, also... Oh. Das stirbt doch einfach. überhitzen. Auch ein Systemfrachter. Und wieder so ein hässlicher. Gut, also es scheinen nur Systemfrachter zu sein. Machen wir noch zwei Systeme. Und wenn, dann holen wir uns dann den aus naja, dem System, das ich mir aufgeschrieben habe. Mit so Merla irgendwie so Meral. Irgendwas, was klingt wie Mezomax. Da werde ich aber natürlich den nicht die Frachtabteile und Technologieabteile voll ausrüsten. Das sehe ich gar nicht ein. Einfach irgendwas Kühen, Oh, bestimmt schon oh, ich gehe dazwischen Piratensystem Ich die Gag nicht leiden So, oh, Piratensystem ja, Wir können ja in das Piratensystem machen? Weil das Kämpfen funktioniert da ja auch Kommt ja nur auf den Frachter drauf an das ist ja das Einzige, was uns momentan interessiert. Was haben die für einen Frachter? Ich habe auch schon einige gesehen, die... ...nur um einen guten Frachter zu finden, ...hunderte von Systemen... ...um ihren Startbereich... beim Frachterkampf... ...gegrast haben, damit sie einen finden. Aber wir hatten ja noch nicht einmal... Ein nicht-systemfrachter. Reicht da nicht aus, lass dich töten. Was ist nicht der in der Mitte, oder? Nee. Stein so, als wäre es der, vor der vordere. Moment, einen Schluck trinken. Boah, jetzt kann es weitergehen. So ein Frachter, wie wir hier im System haben, ist einfach... Hat ja jedes System hier. Das wollen wir nicht haben. auf falsch. Natürlich, wenn man das super lange macht, wird man irgendwann unkonzentriert. Ein blau kommen wir nicht rein. Und hier unten viele Piratensysteme. oder oh, da war, war, war Eck 3. Juan Wen. Mal schauen. In der Nachricht aber sehe ich gar keinen Frachter. Oh, da ist ein Frachter. Mal schauen. Warum ist es eigentlich nie der in der Mitte? Lust. Die lassen sich gut jagen für Treibstoff in dem Piratensystem. Die Frachter einfach auf die Tanks schießen, gutes. Manchmal haben die auch Erweiterungen für hier für die Frachter beziehungsweise für die Technologie. Aber die können wir uns auch auf dem verlassenen Frachter im Ei holen. Aber das ist noch nicht an der Zeit. Aikin. Einfach so rumgeswitcht und direkt in drei Sternen Vakid. Finde ich nie wieder. stirbt. wie ja. oh, wir sehen nur nicht den an, der auf die schießt. Ja, fatal. Er ist so kurz. Das ist ein C-Frachter. Er müsste länger sein. C muss gar nicht sein. Gut. Vielleicht holen wir uns dann einen doofen Systemfrachter. Wollen ein Partout keinen hübschen Frachter geben. So. Oder Orden. Vorwachs zwei Sterne. Mal gucken. Das ist wieder so ein... Ja, wo sind sie denn? Ah. Ja, stirbt doch halt. kann es sein, dass sie mit jedem Sprung hässlicher werden. Also es gibt nur Systemfrachter. Begeben wir uns jetzt nach Mezzomix hier, das System. Mal gucken, wie das hieß. Metzomiral oder so ähnlich. Gut, können wir mal schauen. Metzomiral. Mezzomix gekauft bei Real. Hätten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, das mit dem Systemfrachter. So, Metsumiral. Woanders. aufmerksam gucken. Ah. Wo war das? Als hätte ich es nicht irgendwie gar Also, Metzomeral suchen wir immer noch. Was zum Henker war das? in die Richtung. Super viele Piratensysteme hier. in der Richtung. Also da sind aber auch keine gelben Systeme. Oh. Wo kann das nur gewesen sein? Wäre ja, dann gut, dass sie beschriftet sind, aber... Ja, finden tut man ja auch nichts. Metzameral. Da sind sehr viele Gelbe. Ah. Oh. Das muss gewesen sein. Das gesagt so und dann haben wir so gemacht oder es ah. ist jetzt ja auch so wenige hier also Wenn ich mal der auch super schnell rum. Manchmal gar nicht. Ah. Wo versteckt sie sich? Alter, wo ist ja. der? Da steht eine Region bei. jetzt wohl nicht wahr sein. Wer ja, seid ihr hier? So. Es war ein drei -Stern system also... Guck mal, war mein DAS-3-Sterne-System. Das ist das zwar nicht, aber. Und dann müssen wir nochmal neu laden, die Karte auch neu aufmachen. Vielleicht sehen wir es ja dann. Aber hier sehe ich gar keinen Frachter, wird ja mal besser. Ganz prima, ich sehe den Frachter nicht. Gott, nicht, dass ich reinknall. Ah, Ich wäre er jetzt erwartet. Also, da müssen wir jetzt noch mal Ruhe schauen, ob wir den vielleicht wiederfinden. Also, es mussten drei Sterne, wohl der Name sich einfacher finden lassen als ein Drei-Sterne-System. Sehr mm -hmm. seriöse Angelegenheit. Right? aber es war vom Startpunkt aus links gesehen. Aber nicht so sicher. Sieht ja auch nicht jedes System an. So, ah, Also Stück nach links und dann mit dem ha-ha-leuchtenden Zentrum der Galaxie. Darüber. Das schreiben wir uns mal auf. Das finden wir noch gleich nie. Links und dann ein Stück hoch. Der war wenigstens nicht so hässlich. Nur hoffen, dass es jetzt immer noch ein a ist. Sonst, wir haben ja das System wiedergefunden. Springen wir da ein paar mal rein und gut ist. Das ist ja jetzt nicht der Aufwand. Ja, wie mm, ist hier doch. Ja Gott, wo ist er denn? Äh? Oh. So, jetzt aber. Was sagt mir bloß nicht, der ist jetzt ein Stück kürzer als eben. Oh nein. Das jetzt aber zu erkennen. Oh hier ja, alle vier. Aha. Oh. Ja, los. Oh nein. Da könnt ihr. Das sind jetzt kaputt. Oh nein. Hä? Äh? Wenn das zu lange dauert, können die auch den Frachter kaputt schießen. So, da wollen wir rein. Ob oh, bitte sei jetzt nicht kürzer. Ja, ja, ja. Kriegen wir nicht den hinteren? Den habe ich noch nie gesehen. Okay, super. System gefunden. Welche Größe? Ich habe ja geahnt. So, links und dann über dem Stern. Ganz so einfache Sache. Links, dann da oben. Müsste ihn nur noch anvisieren. dann Ernst jetzt. Mein, kann man gut an der Länge abschätzen, welche Klasse der Frachter hat. Herr Gott, wo sind sie? Oh. Den anderen will er nicht anvisieren hier. Ich glaub's ja wohl nicht. Ach, wo ist er denn? Kann ich oh, nicht wahr sein. Ah, jetzt wieder nur zwei. Hä, hey, das sieht ja irgendwie schon wieder nach dem Ich glaube ich bin gerade am falschen Frachter oh. Super Ich bin am falschen Frachter Oh, oh. wird ja jedes Mal schlimmer jetzt. Oh Gott, wir hätten ihn vorhin kaufen sollen. Also, es nee. sind drei Sterne, System und trotzdem zeigt er, uns c braucht. Aber, so rum hatte ich es auch noch nicht. A, dann B und dann C. Sonst kriegst du in einer Tour B und C Ab und zu mal A. So gut wie nie S. Aber A reicht uns ja. Für den Anfang muss es ja noch kein S sein. Außerdem kein Systemfrachter. Daher reicht A. Auch schwer zu sagen. Der hat dieselbe Größe wie eben die beiden Male. Ups. Ganz knapp dran vorbeigeflogen. sind unter dem Frachter, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Eben waren wir auf dem falschen Frachter. Oh. Oh. Man sollte im Raumschiff nicht zu oft linke Maustaste klicken. Und ballert man nur rum. das hat bestimmt auch irgendwas damit zu tun sicher der drei Fracht der A Fracht hat schon ein bisschen mehr Platz da müssen wir eine Fracht also Platzerweiterung benutzen also erstmal sammeln und dann benutzen wir lassen den einfach so wie er ist unsere Lagerwälder rein und das reicht. Brigattenmission zum Beispiel, die brauchen wir gar nicht machen. Außerdem müssten wir uns dazu Fregatten kaufen. Und da die uns eh nichts von Wert bringen, die Fregatten. man das noch aufschieben. Keine Ahnung. Oh nein, ich schieße schon wieder auf das Schiff. Nein, aaaah. Oh. Nee, hey. oh. So. Nee, oh. Ich glaube, wir sind schon wieder unter dem Schiff. Eieieiei. Ei, ei, ei, ei. ist der A. So. Den holen wir uns jetzt. Ähm, ja. So. Auch da inspizieren. So. Jetzt ist es unserer So jetzt. so jetzt haben wir unseren ersten eigenen After. und ausbauen und alles weiter und uns ihn angucken wenn wir beim nächsten mal machen wir müssen jetzt hier nur einen Speicherpunkt da Speicherpunkt oh, rum zum Henker Oh, was soll das denn? Warum können wir keinen Speicherpunkt setzen? Der will uns doch ärgern. Oder müssen wir müssen erst... Ey. Okay. Warum? Naja, gut. Dann werde ich jetzt im... Schiff halt speichern. Nicht ja nichts. Steht da. So... Einmal einsteigen, aussteigen, gut. Alles weitere werden wir in der nächsten Folge und auch folgenden Folgen in Angriff nehmen. Hat gar nicht so lange gedauert diesmal den zu holen, den Frachter. Vielen Dank dann fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nicht mehr verpassen wollt, gerne abonnieren, liken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.